Ja moin moin und willkommen zu einer neuen Folge von den zwei Testpiloten. Mein Name ist Enrico und unser Thema heute ist SlideJoy und zwar das endgültige Fazit. Jeden Monat erhalte ich diese Karats, im Juni sind es wieder 240. Jetzt einlösbar. Eintauschen geht nicht. Von daher hat sich diese App Slidejoy für mich erledigt. So, wie ihr gesehen habt, hat sich nichts getan. Ich habe ein paar Mal geschrieben, ich habe ein paar Wochen gewartet, es kam nichts. Also von daher im Endeffekt 0 von 5. App ist Schrott. Lasst es. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.